Das sind Zombies. Die Bilder, die ihr seht, bevor ihr auf ein YouTube-Video klickt. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr ganz, ganz einfach und anfängerfreundlich und natürlich auch kostenlos mit Hilfe von GIMP solche Thumbnails für jegliche Art von Videos erstellen könnt. Ich werde als Beispiel auf Minecraft-Videos eingehen. Ihr könnt natürlich aber auch die Tipps für andere Videos, zum Beispiel für andere Gameplays oder für Tutorials wie ich verwenden. Wenn euch das Ganze gefallen sollte, dann würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Und abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal. Und kann keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Plus, joint natürlich auch gerne auf meinen Discord-Server. Dort gibt es regelmäßige Gewinnspiele und Events. Und zur Entschuldigung, ich habe mich entschlossen, die Servervorstellung vorstellung doch erst später zu machen, da es aktuell Probleme mit unserem Bot gibt. Und ich würde sagen, let's go mit dem Video. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner GIMP Tutorial Reihe und im letzten Video haben wir uns ja mal die Grundlagen von GIMP von einem manchen Tools hier angeguckt und heute werde ich euch erstmals zeigen, wie ihr mit Hilfe von GIMP Thumbnails für YouTube Videos erstellen könnt. Dazu erstellen wir als allererstes mal ein neues Projekt, gehen also hier oben auf Datei und auf Neu und wählen hier die Auflösung 1920x1080, also Full HD, bestätigen mit OK und gehen als allererstes mal hier unten hin und entfernen. Hier unseren Hintergrund. Jetzt haben wir eine komplett leere Arbeitsfläche und werden nun mit dem Thumbnail loslegen. Es kommt natürlich oft darauf an, was ihr für ein Thumbnail machen wollt, also auf euer Video kommt es natürlich an. Ich nehme jetzt als Beispiel mal ein Minecraft-Thumbnail. Dafür könnt ihr zum Beispiel einfach als Hintergrund ein Minecraft-Wallpaper nehmen. Da suche ich mir jetzt einfach einmal eins raus. Ihr könnt natürlich auch andere Hintergründe nehmen, aber ich nehme jetzt hier ein Minecraft-Wallpaper. Kleiner Tipp von mir, schreibt doch immer eure Auflösung von eurem Wallpaper einfach dahinter. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Bad Wars Wallpaper hier. Mache Rechtsklick, Bild kopieren und drücke in unserem Projekt Steuerung V und habe nun das Bild hier eingefügt. Als allererstes werden wir es ein bisschen bearbeiten, sodass unsere Vordergrundobjekte besser zu sehen sein werden. Deswegen gehen wir zuerst hier auf Filter und dann hier auf Weichzeichnen und Linsenweichzeichnen. Jetzt können wir hier die Stärke ein bisschen voreinstellen. Da seht ihr schon, es wird ein bisschen verschwommener, sodass man dann Sachen im Vordergrund mehr sehen kann. Ich würde jetzt euch ungefähr so 4,0 empfehlen oder 4,11 ist auch okay. Und schon ist es ein bisschen verschwommen, dass man Objekte im Vordergrund schon gleich etwas besser sehen wird. Als nächstes bearbeiten wir noch die Farben. Das heißt, wir gehen hier auf Farben und dann auf Belichtung und werden das Ganze jetzt hier ein bisschen dunkler machen. So zum Beispiel und später könnt ihr dann noch vielleicht, je nachdem was euer Bild für eine Stimmung haben soll, bei Kurven einzelne Farbtöne hier bearbeiten. Jetzt brauchen wir als nächstes einen Minecraft-Skin-Render. Am besten unser eigener Skin. Und da habe ich einen ganz einfachen Trick für euch. Wenn ihr nämlich nicht kompliziert in Animationsprogrammen wie Blender skin erstellen wollt, dann könnt ihr das auch ganz einfach auf der Seite minecraft.novaskin.me slash wallpapers machen. Hier finden wir nämlich ganz, ganz viele Bilder mit unserem Skin drin. Jetzt denkt ihr euch vielleicht ey, aber die haben ja noch einen Hintergrund. Wir wollen ja unseren Skin ohne Hintergrund da reinkriegen. Und genau deshalb nehmen wir uns eins von diesen Bildern und werden den Skin gleich ausschneiden, sodass er transparent gemacht wird. Ihr könnt euch hier einen aussuchen, weiter runter scrollen. Ich zum Beispiel finde den hier sehr cool. Hier müsst ihr dann euren Spielernamen eingeben und dann drückt ihr hier auf Player und dann sollte euer Skin hier geladen werden und schon haben wir unseren Skin hier drin. Jetzt müssen wir das Ganze uns nur noch runterladen. Hier wählen wir wieder unsere Auflösung, dann nehmen wir ganz wichtig 1920x1080, klicken hier drauf und wählen dann unser Dateiformat noch. Ganz wichtig, wir nehmen hier PNG. Gehen und drücken auf Down. Jetzt haben wir das hier drinnen, öffnen Gimp, öffnen unseren Explorer, gehen in die Downloads und ziehen uns per Drag and Drop unsere Datei hier rein. Und jetzt haben wir natürlich hier ein ganz großes Bild und das wollen wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass dieser Skin hier ausgeschnitten wird. Dafür wählen wir entweder Vordergrundausfall oder freie Auswahl. Ich würde euch aber, da alles größtenteils eckig ist, eher die freie Auswahl empfehlen. Dann zoomen wir hier ein bisschen rein und setzen dann hier Stück für Stück unsere Punkte. Ich mache das jetzt mal kurz im Zeitraffer. Wenn ihr das jetzt hier ausgewählt habt, beziehungsweise ausgeschnitten, müssen wir natürlich hier noch, damit nicht unser Skin ausgeschnitten wird, sondern alles drumherum ausgeschnitten wird, auf Auswahl und Invertieren. Und dann drücken wir einfach mal die Entfernen-Taste und schon haben wir unseren Skin hier drin. Jetzt gehen wir hier noch auf Auswahl nichts und fertig. Unser Skin ist nun hier drin. Jetzt würde ich ihn noch so zuschneiden. Jetzt würde ich ihn noch so zuschneiden, dass er ein bisschen kleiner ist und so in die Ecke kommt. Zum Beispiel so. Jetzt brauchen wir noch Schrift und Mo noch ein Motiv am besten, damit wir den Benutzern, die auf das Video klicken sollen, genau vermitteln, was in dem Video passiert. Denn bei einem Thumbnail ist es sehr wichtig, dass es Aufmerksamkeit bekommt. Eigentlich Titel vom Video und der Thumbnail sind das Wichtigste damit man klicks bekommt deswegen würde ich jetzt hier einfach noch mal bad wars png eingeben und gucken ob ich hier irgendwas cooles finde zum beispiel dann gehen wir hier zum beispiel einfach mal auf die website äh, drauf um es uns wirklich auch transparent ohne weißen hintergrund zu downloaden png key da gibt es ganz viele seiten download transparent image und dann haben wir es hier drinnen gehen wieder in Gimp und ziehen uns hier das wieder per Drag Drop rein. Jetzt haben wir hier schon ein Bett, das skalieren wir auch noch ein bisschen größer, dass wir das messen so hier hin machen, dass man es auch gut sieht. Und den Skin können wir bei Gelegenheit vielleicht auch noch mal ein bisschen größer machen, der war mir doch ein bisschen zu klein. So, und was jetzt noch natürlich noch ganz wichtig fehlt, ist die Schrift. Wenn ihr keine simplen Schriftarten verwenden wollt, könnt ihr ganz einfach auf die Seite flamingtext.com gehen. Hier findet ihr ganz, ganz viele Fertig-Schriftarten, die ihr euch dann als PNG-Datei downloaden könnt. Ich finde, zu Bad Wars passt jetzt zum Beispiel diese. Hier sehr gut. Dann gebe ich auf Edit Logo und müssen ganz wichtig hier bei Background transparent aus. Jetzt ist der Hintergrund hier transparent und nicht mehr weiß. Dann können wir hier natürlich noch den Text bearbeiten. Da schreiben wir dann einfach hin: Bad Wars zum Beispiel. Hier können wir nochmal die Schriftart auswählen. Zum Beispiel die hier können wir auch nehmen. Oder diese Battlefield-Schriftart finde ich auch sehr cool. Könnt ihr für euch entscheiden, was ihr nehmen wollt. Ihr könnt ja auch zwischen den Kategorien switchen, Zum Beispiel 3D, cool, popular, decorated. Ich zum Beispiel habe mich jetzt für diese Schriftart hier entschieden. Lucky Sky. Hier können wir noch die äh, Größe am besten ganz hoch machen, damit es nicht pixelig wird. Wir können es ja in Gip auch noch bearbeiten. Und jetzt können wir hier auf Logo gehen und die Farben noch bearbeiten. Ich finde das blau eigentlich schon ganz gut. Aber ich würde diese Farbe, die hier dazwischen ist und auch die hier für die Ränder noch ein bisschen dunkler machen. Einfach so zum Beispiel. Dann sieht das schon ein bisschen besser aus. Und dann gefällt mir das eigentlich schon sehr gut. Dann können wir hier einfach auf Next gehen. Können uns jetzt hier einfach dieses Bild hier kopieren. Mit Rechtsklick Bild kopieren. Und hier wieder mit Steuerung v einführen. Und schon haben wir unsere Schrift hier drin. Jetzt bestätigen wir noch, dass wir es als neue Ebene machen wollen und schieben die ganz nach oben. Und jetzt machen wir die mit dem Skalieren-Werkzeug noch ein bisschen größer. Den Skin mache ich doch nochmal ein bisschen kleiner, dass die Schrift besser hinpasst. So, und jetzt hier wieder die Schrift ein bisschen größer machen. Wenn man zum Beispiel das Bett immer noch nicht so gut sieht, könnt ihr einfach die Ebene hier auswählen. Und bei Farben, Belichtung das auch ein bisschen höher stellen, Dann sieht man es ein bisschen besser. Genau das gleiche geht auch mit Helligkeit, Kontrast. Könnt ihr Kontrast und Helligkeit einfach ein bisschen höher stellen. Natürlich könnt ihr es auch andersrum einfach ganz niedrig stellen. Dann sieht man es vielleicht auch besser. Aber ich würde euch empfehlen, es eigentlich einfach heller zu machen und dafür den Hintergrund dunkler zu machen. Deswegen nehmen wir uns nochmal den Hintergrund und machen den doch nochmal ein bisschen dunkler. ein bisschen hoch. So finde ich das jetzt schon echt gut. Das Einzige, was ich noch heller machen würde, ist den Skin. Und dann ist das eigentlich schon ziemlich gut. Jetzt sieht das aber noch ein bisschen leer aus. Deswegen würde ich noch machen, dass wir hier so ein Pfeil hinmachen, der von der Schrift-Bed Wars zu diesem Bett geht. Dann gehen wir einfach bei Google ein. Pfeil, farbig. Big... PNG. PNG immer, dass es halt transparent ist, logisch. Nehmen wir uns zum Beispiel einfach mal den Pfeil, der ist auch so schön gebogen. Gehen hier wieder auf die Seite und klicken dann hier wieder auf PNG herunterladen. Dann ziehen wir uns die wieder hier per Drag -and Drop rein. Und jetzt benutzen wir zum ersten Mal unser Drehenwerkzeug und drehen das ein bisschen, sodass das so passt. Jetzt ist es aber noch falsch rum, deswegen müssen wir es jetzt noch spiegeln. Dann gehen wir hier auf Spiegeln, wählen das jetzt hier aus und machen das so. Und jetzt benutzen wir wieder unser Drehenwerkzeug und drehen es so, dass das dann passt. Schieben das Bett noch ein bisschen nach hier und den Pfeil noch ein bisschen da. Machen wir die noch ein bisschen größer. Und jetzt kommen noch die ganz kleinen Verfeinerungen, sodass das Bild am Ende doch noch ein bisschen schöner aussieht. Aber den Hauptteil haben wir jetzt eigentlich erstmal geschafft. Und zwar, was ich immer gern mache, ist ein Thumbnail Rahmen. Und was ihr dafür einfach machen müsst, erscheint jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich total simpel. Und zwar werden wir jetzt einen Teil vom Bereich auswählen, den einzeln freistellen. Das heißt, wir haben dann hier rum etwas und etwas da drinnen sozusagen. Dann werden wir nochmal alles auswählen. Und nochmal die Auswahl kleiner machen. Und dann das wieder äh, äh, freistellen. Das heißt, wir haben dann drei Ebenen. Einmal das ganz innen, den Rahmen und das, was ganz außen ist. Das heißt, wir wählen jetzt hier die rechteckige Auswahl aus. Ziehen jetzt hier einfach ein Rechteck. Zoomen jetzt hier an die Ecken ganz nah ran. Und gucken, dass das jetzt hier ganz genau auf den Ecken liegt. Das reicht übrigens, wenn ich es bei der und bei der Ecke mache. Dann ist es bei den anderen automatisch auch richtig. Und dann geht ihr jetzt hier auf Auswahl verkleinern. nimmt dann hier den Wert 40. Jetzt seht ihr schon, die Auswahl ist ein bisschen kleiner geworden. Und jetzt geht ihr hier auf Auswahl schweben. Jetzt habt ihr hier eine neue Ebene. Das heißt, wenn wir die jetzt mal wegmachen würden, wäre das Innere hier weg und nur noch das Äußere da. Genauso können wir das Äußere hier auch wegmachen. Und jetzt wählen wir nochmal die Ebene mit dem Inneren hier aus. Gehen auf Auswahl alles und gehen jetzt hier auf Hilfe, einen Befehl suchen oder ausführen und geben dort ein Auswahl an Alpha Kanal. Doppelklicken da drauf. Und jetzt gehen wir wieder hier auf Auswahl verkleinern und machen wieder 40. Und dann gehen wir wieder auf Ausschwebend und bestätigen wieder. Und jetzt haben wir hier drei Ebenen. Einmal das ganz Innen. Das müssen wir, by the way, noch hier drunter schieben. Jetzt haben wir das hier, diesen Rahmen, das Innen und das Außen. Und diesen Rahmen, den wir jetzt hier haben, der jetzt hier gerade ausgeblendet ist, das hier, das wollen wir jetzt farblich bearbeiten. Also klicken wir es an, gehen auf Farben. Und auf Belichtung oder Helligkeit, Kontrast. Ich bevorzuge immer Belichtung, aber das könnt ihr entscheiden. Und stellen das jetzt hier einfach höher. Und so kriegen wir einen richtig schönen Rahmen für unser Bild. Schwarzwert können wir für solche Sachen wie hier unten, wo es dann total dunkel bleibt, sodass es hier halt auch ein bisschen heller wird, bestätigen mit OK. Und bei Helligkeit, Kontrast können wir auch einfach den Kontrast, die Helligkeit noch ein bisschen höher. Das könnt ihr variieren, gucken, was für euch am besten passt. Und so finde ich das jetzt schon eigentlich echt schick. Eine weitere Verfeinerung für das Bild sind vielleicht so Partikel, die wir hier einfügen werden. Wir wählen uns dann hier irgendein Bild aus, keine Ahnung, das uns gefällt. Gehen dann hier auf die Seite wieder. Gehen dann hier auf PNG jetzt herunterladen und nochmal auf PNG herunterladen. Sehen uns dann jetzt wieder hier per Drag and Drop rein und müssen das natürlich noch ganz nach oben schieben, die Ebene und sehen jetzt schon so, wir haben jetzt hier so Partikel, die sind jetzt natürlich jetzt noch total schwarz-kahl. Dann ziehen wir das an der Stelle, wo es uns gefällt, zum Beispiel jetzt hier zu dem Skin, da finde ich es ganz passend, machen es vielleicht noch unter den Skin und jetzt können wir es noch ein bisschen bearbeiten, sodass wir es ein bisschen unsichtbarer in Anführungsstrichen machen und gehen dann hier wieder auf Weichzeichnen, Linsen-Weichzeichner, stellen das hier dann so, jetzt wäre es natürlich total unsichtbar und so wäre es total sichtbar und wir können das dann jetzt hier so ein bisschen leicht runterstellen. Dass man es schon noch sieht, aber nicht mehr so krass. Und dann können wir uns die Ebene einfach kopieren. Und die vielleicht nochmal einfügen. Und dann verschieben wir die hier hin, sodass wir das einfach zweimal haben. Und jetzt finde ich unter Thumbnail eigentlich schon richtig gut. Wir können es jetzt beenden, indem wir hier das Ganze noch exportieren. Dafür gehen wir hier auf Datei exportieren nach, wählen unseren Dateispeicherort aus, hier oben können wir dem ganzen einen Namen geben und dann gebe ich auf exportieren und hier wieder auf exportieren. Ich würde sagen, das war's mit der zweiten Folge meiner GIMP-Tutorial-Reihe. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen und schreibt mir doch unbedingt gerne mal in die Kommentare, welche Ideen ihr für die GIMP-Tutorial-Reihe hättet und was wir als nächstes auch für Projekte starten sollen, vielleicht neben der GIMP-Reihe und der Discord-Reihe und ja, dann würde ich mich verabschieden. Teilt das Video vielleicht auch gerne mit euren Freunden, falls sie sich für Bildbearbeitung interessieren. Und ja, tschüss!